Wenn ich mein Textverarbeitungsprogramm geöffnet habe, wie zum Beispiel Word, und das entsprechende Plugin installiert ist, dann sehe ich hier in der Menüleiste den Reiter Zotierung. Wenn ich jetzt an der Stelle, wo der Cursor sitzt, ein direktes Zitat machen möchte, habe ich diesen Reiter geöffnet und wähle Add Citation aus. Beim ersten Mal, wenn ich das in einem neuen Dokument mache, muss ich sagen, welchen Zitierstil ich verwenden möchte. Ich habe hier eine Auswahl möglicher Zitierstile, die schon importiert sind. Später zeige ich noch, wie man weitere hinzufügen kann. Hier möchte ich diesen Zitierstil als Beispiel verwenden. Und ich möchte, dass die Literaturangaben als Fußnoten erfasst werden. Dann wähle ich OK. Und nun kann ich die Literaturangaben suchen, die ich zitieren möchte. Ich weiß, dass ich den manuell erfassten Eintrag von vorhin verwenden möchte. Und kann zum Beispiel hier direkt nach dem Titel suchen und dann auswählen. Wenn ich jetzt nochmal hier drauf klicke, kann ich zum Beispiel auch noch die Seite eintippen. Ich wähle Enter und nochmals Enter. Dann sehe ich hier den Verweis und unten in der Fußnote die übernommenen Angaben. Hier möchte ich jetzt ein Beispiel für ein indirektes Zitat machen. Das funktioniert fast gleich. Ich wähle wieder "Add Citation" aus und ich kann wieder wie vorher direkt in diesen Schlitz hier eintippen oder ich kann auch meine Ordner durchsuchen, wenn ich vielleicht nicht mehr genau weiß, was ich zitieren möchte. Hier möchte ich jetzt diesen Eintrag zitieren. Und zwar möchte ich ein indirektes Zitat machen. Dazu verwende ich den Präfix VGL und ich möchte gerne folgende Seite zitieren. Ich wähle OK, dann sehe ich hier den Verweis und unten sehe ich die Angaben. Wenn ich jetzt noch eine Bibliografie erstellen möchte, dann gehe ich natürlich ganz ans Ende meiner Arbeit, mache eine neue Seite, schreibe Bibliografie hin und wenn dort oder Cursor sitzt, wird die Bibliografie erstellt, wenn ich auf Add Bibliography gehe. Zotero importiert hier automatisch alle in diesem Dokument zitierten Einträge, die direkt mit Zotero zitiert wurden. Wenn ich manuelle Zitate einfüge, werden die hier nicht beachtet. Es wird nur das beachtet, was ich wirklich mit Sotero zitiert habe.